Blitzroulette-Tricks Ausgabe 1 Heute der vier teile -Trick. Teilen Sie Ihr Spielkapital während jeder Spielsitzung durch vier. Den ersten Teil investieren Sie mit Ihrem Roulette-System am ersten Tisch. Haben Sie keinen Erfolg, wechseln Sie mit dem zweiten Kapitalteil zu einem zweiten Tisch und versuchen es dort. Bringt Ihnen dieser zweite Roulette-Tisch auch kein Glück? Sie verlieren ebenfalls den zweiten Teil des Spielkapitals. Dann versuchen Sie es noch ein letztes Mal an einem dritten Spieltisch mit dem doppelten Einsatz. In vielen Fällen wird diese einfache Roulette-Trick nun zündend, geht es trotzdem völlig schief und Sie sind außerstande die bereits verlorene Hälfte zurückzugewinnen und verlieren endgültig das letzte Geld. muss für den ganzen Tag Schluss sein. Jeder Cent, den Sie weiter investieren, wird wahrscheinlich vergebens sein und in die Taschen des Casinos fließen. Mein Name ist Georg Liebering.